Hallo ihr Lieben, mein Name ist Gina Kagoscha und ich erzähle euch heute, warum ein bisschen Tanztechnik sinnvoll ist. Technik ist doch nur dafür da, dass man auf Turnieren was bewerten kann. Technik? Ich brauche keine Technik, ich tanze doch nur zum Spaß. Ist das wirklich so? Brauchen wir Technik nur, damit wir auf Turnieren was bewerten können? Oder brauchen wir keine Technik nur, weil wir zum Spaß tanzen? Ich tanze auch zum Spaß. Ja, ich tanze auch auf Turnieren, wo das Tanzen bewertet wird. Aber ich verspreche euch, dass ein bisschen Grundtechnik für jeden wichtig ist. Habt ihr schon mal Tänze gehabt, bei denen ihr euch nach dem Tanzen über schmerzende Knie gewundert habt oder Drehungen, die euch völlig aus der Bahn geworfen haben? In den meisten Fällen kann man diese Probleme mit nur kleinen Tricks vermeiden. Schmerzen in den Knien können zum Beispiel Folgen von falsch angesetzten Schritten sein oder dauerhaft eingedrehten Füßen. Zum Beispiel ist es wichtig, dass ihr beim Rockstep eure Füße leicht ausdreht. Eingedrehte Füße sorgen für eine Fehlstellung und das kann zu dauerhaften Problemen mit den Gelenken führen. Eure Drehungen schmeißen euch aus der Bahn oder sorgen für Schwindel. Das kann viele Gründe haben, die vielleicht auch gesundheitlich bedingt sind. Aber mit ein paar kleinen Tricks könnt ihr euch das Leben schon ein bisschen leichter machen. Schon eine aufrechte Haltung und eine gerade Drehachse sorgen dafür, eure Drehung stabiler zu bekommen. Diese und weitere Themen werde ich in Zukunft auf diesem Channel behandeln. Im nächsten Tipps und Tricks Video beschäftigen wir uns mit der Grundhaltung und klären die Frage, wohin mit den Händen? Ihr habt noch andere Themen, die euch interessieren? Dann nutzt die Kommentare und schreibt mir, was ihr von mir wissen wollt und wobei ich euch vielleicht helfen kann. Ihr wollt immer direkt mitbekommen, wenn ein neues Video online kommt? Dann drückt doch einfach den Abonnieren-Button. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.